Willkommen zu diesem neuen Format, in dem ich unterschiedliche Menschen einen Drogenquiz beantworten lasse. In dieser Folge werden sich YouTuber dem Quiz stellen. In der Zukunft wird es Folgen geben, wo ich neue Drogenfragen an meine Familie, Passanten, Bauarbeiter, Zuschauer oder Haustiere stelle. Durch das Anschauen dieses Formats wird natürlich euer eigenes Drogenwissen gesteigert, außer natürlich, ihr wisstet alles schon vorher. Dann erfahrt ihr aber immerhin, wie gut sich die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen mit Drogen auskennen. Schreibt mir in die Kommentare, wie viele Fragen ihr richtig beantwortet hättet oder wie schwer das Quiz für euch war. Und je nachdem mache ich die Fragen der nächsten Folge einfacher oder schwieriger. Um den Aufklärungsfaktor zu erhöhen, werde ich nach manchen Fragen ein paar Details erklären. Was ist der Hauptwirkstoff in Ayahuasca? <lacht> What the fuck? Was? Ach, da hatten wir drüber geredet. Das waren diese... diese diese Trips, ne? diese, diese Reinigung äh, des Körpers, keine Ahnung was, Alter, was ist denn da der Hauptstoff? Das sollte ich wissen, warte. MDMA. Ich glaube, man halluziniert hier auf Ayahuasca und sowas und man hat ja auch so... Ist das DMT? DMT? Richtig. Hm. DMT. DMT? Richtig. Ja! DMT. DMT. Ich weiß nicht mal, was das ist. Richtig. Ich habe das nämlich mal in irgendeinem Joe Rogan Podcast tatsächlich mitbekommen, weil <lacht> er, spricht <lacht> ständig, <lacht> er spricht ständig über DMT <lacht> und seine DMT-Erfahrung. Und ich glaube, er hatte ja irgendwann mal Ayahuasca da angeschnitten. Und wofür steht das? Ich wusste, dass diese Frage kommt. Ne? Das ist nur wegen Chemie. Also eigentlich müsste ich das wissen. Irgendwas mit demylhydrophat demylprofil. Keine Ahnung mehr. Für mich ist einfach DMT DMT. Ja. Drugs mit Tilidin. <lacht> keine Ahnung. ich weiß es nicht. Dimethyltryptamine. sage ich doch. Dim Dimethyltryptamine, ja. Ja, der Hauptwirkstoff von Ayahuasca ist DMT, aka Dimethyltryptamin oder NN-Dimethyltryptamin. Dann mischt man noch Mauhämmer dazu, damit DMT richtig oral wirken kann. In welchem der Länder ist Cannabis nicht legal? Colorado? Kanada? Holland, Uruguay oder Alaska? Nee, das heißt, in den anderen ist es legal. Ja. Pff. Kanada? Kanada. Und ich sag Colorado. Aber ich würde schon fast tippen in Uruguay. Ja, ich glaube, in Holland gibt es da irgendwie... Da ist es nicht hundertprozentig legal. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist Holland, oder? Ja, tatsächlich. Nicht schlecht. Weil Holland hat nur entkriminalisiert und nicht legalisiert. Boah, was für eine krasse Frage, Alter. Ja. Ah, so eine Pfannfrage ist das, ne? Äh, du hast Holland gesagt, aber das heißt Niederlande. Von diesen Ländern war Uruguay das erste Land, das bereits 2013 legalisierte. Anschließend traten in Colorado 2014, in Alaska 2015 und in Kanada 2018 Legalisierungsgesetze in Kraft. In Holland ist es so, dass zwar der Besitz von bis zu 30 Gramm Cannabis seit 1976 laut dem Gesetz nicht verfolgt wird, aber es handelt sich dabei theoretisch dennoch um eine Straftat. Fast eine neue Information für dich ich, ist, klickt bei der Endcard auf das Video, in dem ich zeige, dass man in den Niederlanden easy gestrecktes Gras kaufen kann, weil die Dealer das dort auch vom Schwarzmarkt beziehen. Bei welcher der drei Drogen kann man durch einen kalten Entzug sterben? Alkohol, Heroin oder Cannabis? Heroin. Heroin. Heroin? Wahrscheinlich Alkohol. Alkohol, oder? Richtig. Ja. Vom Alkoholentzug ist schon jemand gestorben? Ja. Das Hallo. halte ich jetzt für ein Gerücht. Naja. Ich komme aus Russland, ich weiß, was ich sage. Naja. Beim Alkoholentzug kann ein delirium Tremenz auftreten. Dabei gerät man in unterschiedlichste Zustände von Halluzination, Verwirrtheit bis Koma. Ein delirium tremens tritt bei einem Alkoholentzug eher selten auf, aber wenn es auftritt, endet es in 25% der Fälle tödlich. Es gibt oft den Irrglaube, dass der Heroinentzug tödlich ist, aber tödlich wird es nur, wenn man den Entzug nicht schafft und sich dann bei einem Rückfall eine zu hohe Dose spritzt, weil sich da die Toleranz schon etwas abgebaut hat. Oder wenn man während dem Entzug zu viel andere Drogen nimmt, um die Entzugssymptome erträglicher zu machen. Welche Droge kann man aus dem Mutterkorn gewinnen? Oh, ist das, das weiß ich. Warte, warte, ne, was ist der Mutterkorn? Mutterkorn ist Korn, was irgendeinen Pilz drin hat und geschimmelt hat, das habe ich nämlich und zwar, pass auf, jetzt kommt's. Ein Kollege von mir hat ein Drogenquartett und der hat das irgendwann mal oh mitgebracht Gott, ja. und das ist irgendein Pilz, der das Korn befällt und das ist irgendein Shit, den es ja. schon im Mittelalter gab. Aus dem was? Aus dem Mutterkorn. Nicht Kokain, ne? Ne. Ecstasy. Nee. Ja, Ayahuasca ja im Endeffekt, oder nicht? Uh, LSD. Ja. LSD. YES! Boom. In meiner Frage hört es sich ein bisschen so an, als würde das Mutterkorn LSD enthalten, das man dann nur extrahieren muss. Aus dem Mutterkorn kann man Lyserksäure gewinnen und daraus synthetisiert man dann Lyserksäure Diethylamid aka LSD. Was wäre eine reguläre Dosis LSD? 1 Gramm? 10 Milligramm? 100 Mikrogramm? Oder 100 Nanogramm? <lacht> <lacht> 10 Milligramm. 10 Milligramm. Also ich habe noch nie LSD gesehen oder sowas. Ich schon, gesehen habe ich schon. Das ist immer auf so Papier, das weiß so ich, ist auch so, das Plättchen. kenne ich halt aus so, aus so Filmen so, wo halt Leute das einfach auf auf Und Gaumen oder auf, auf die Haut, auf die what Zunge whatever. oder sowas. 100 Mikrogramm? Ja, richtig. Ich würde die 100 Mikrogramm nehmen. Ja, ist tatsächlich richtig. Ja. Welche Drogenkombination nennt man Candy Flip? <lacht> Keine Ahnung. Und Speed. Also, Candy klingt für mich nach Süßigkeit, also Süßigkeiten, und da würde ich jetzt tatsächlich irgendwas mit Ecstasy diesmal wirklich nehmen. Ein Candy-Flip war das. Mhm. Das heißt, eigentlich müsste es ein Flip, also das Gegenteil bewirken. Etwas, was sich runterbringt, was sich irgendwie sowas wie. wie Hustensaft, so dieses ganze Zeugs. Ich würde schätzen, das ist irgendwas mit Codein oder sowas. Irgend so ein Lean-Scheiß, oder? Nee. Nein? Zeig ich doch. Die Candy ist bestimmt Ecstasy oder, Ecstasy oder sowas wahrscheinlich, weil diese Tabletten sehen ja aus wie Candy. Und Candy. Mit LSD zusammen. Ja, keine Ahnung. Echt jetzt krass. Welche Droge muss man nehmen, um ins K-Hole zu kommen? Alter, ich blanier mich hier, ne? Ich nee, keine, überhaupt nicht. Obwohl doch, ist ein gutes Zeichen, Leute. Ich habe nichts mit Drogen zu tun, ja. wie man sieht. Ich habe keine Ahnung, was du meinst, weil ich kenne dieses Hole nicht. Boah, was ist jetzt ein K-Hole? MDMA? MDMA. Ketamin wahrscheinlich, wa? Richtig. Ja, kenne ich aus sehr vielen Leuten aus Berlin. Aus sehr vielen Bei einer sehr hohen Dosis Ketamin gerät man in das K-Hole. Einen Zustand, der von außen so aussieht wie eine vollkommene Bewusstlosigkeit. Manche wollen diesen Zustand. Für mich hört sich das aber eher nicht so nice an. Ich, ich, ich kenne so viele Leute, die halt regelmäßig Ecstasy, nee, oder das heißt doch schon regelmäßig, regelmäßig Ecstasy, Ketamin äh, oder auch sogar äh, LSD hat schon öfters gemacht haben, Ayahuasca und sowas. Aber diese ganzen Stories klingen für mich immer so, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt so geil ist, halt bis ja. morgens 7 Uhr im Club ja. komplett mit blutigen Unterlippen <lacht> da rauszukommen, dann, ey, es war so geil, weil wir haben komplett geraved und ich war mega besoffen, aber auch gleichzeitig nicht und denke mir so, okay. ist, das, ist das so geil gewesen? Okay. Keine Ahnung so. Welche Droge ist verboten, weil sie illegal ist? Ah! Hä? Äh, warte, das ist ja eine tricky Frage. <lacht> Ach so! Äh, Marihuana. Ja, Cannabis. Also Cannabis halt, ne? Ja, das ja, weißt nicht, Cannabis? Ja, richtig! Ja, wollte genau. ich gerade sagen, ne? Ach so, Cannabis würde ich sagen, ja. oder? Wegen dieser genau. Bundes. Ja. Fell, Frau, wir alle. Schade Marlene. <lacht> Welche Droge hat die geringste Suchtgefahr? Diesmal wieder mit Antwortmöglichkeiten. MDMA, Cannabis oder LSD? Die geringste? Mhm. MDMA. Also ich habe von vielen gehört, dass sie sich nicht vorstellen könnten, abhängig von MDMA zu sein. Deswegen würde ich jetzt einfach mal MDMA sagen. Cannabis. Nee, Moment, das nee. sind alle irgendwie nicht so... Doch, MDMA kann auf jeden Fall kranksüchtig ja, machen, das weiß Fall. ich von sehr vielen ehemaligen LSD, Freunden, die, LSD. die sehr viel, äh, ich glaube fast schon, dass es tatsächlich LSD ist, oder? Ja, ich glaube auch LSD. Ist, ist tatsächlich richtig, ja. ja. Ich glaube, weil Cannabis, also, Du willst klar, doch nicht immer trippen. Ich glaube, LSD, bin mir nicht sicher. Natürlich kann jede Droge abhängig machen und es kommt natürlich darauf an, was für ein Mensch man ist, aber von diesen drei Drogen ist bei den meisten Menschen bei Cannabis das Abhängigkeitspotenzial am größten und bei LSD am kleinsten. Wie wird die Droge GBL noch genannt? Spicy Acid, Liquid Ecstasy, Liquid Cocaine oder Spicy Cocaine? Ich kenne nur Liquid Ecstasy. Okay, ist richtig. <lacht> Wahrscheinlich Liquid Ecstasy, oder? Ja, richtig. Weil das ist ja halt das Einzige, was, was ich von diesen ist Begriffen kenne. Das Einzige, was mir sagt, ist Liquid Ecstasy. Achso, natürlich Liquid Ecstasy. Ja, richtig. Boah. <lacht> Spicy Cocaine. Nenne drei Alternativen, wie man MDMA noch bezeichnet. Ähm, Emma, mhm. Molly. Speed? Ja, das ist Amphetamine. Ach, das war Amphetamine, genau, das war richtig so ein Koks da, ne? So, Molly. Ja? Ecstasy halt. Emma. Ähm. Ecstasy? Ja. Aber das ist nicht MDMA, das ich ja, Das ist ja auch. wieder was anderes eigentlich. Ja, die meisten. Wenn das äh, durchgeht, okay, aber äh, ja, so, kurze Aufklärungsstunde. In Ecstasy sind noch andere Substanzen ja, dabei. Genau. Ich ergänze das kurz. Auch in vergangenen Videos hat das Leute gestört, dass ich Ecstasy teilweise als Synonym für MDMA verwende, weil in Ecstasy-Pillen auch manchmal andere Substanzen gemischt sind. Aber in der Praxis ist in den meisten Ecstasy-Pillen nur MDMA als Wirkstoff. Komischerweise sagt man zu kristallinem MDMA oft, Reines, obwohl das leichter gestreckt werden kann, weil man bei der Pille ab dem Pillendruck nichts mehr hinzufügen kann. Jeder, der sagt, dass er eine Ecstasy-Pille kaufen will, meint damit eine Pille mit dem Wirkstoff MDMA. Und nicht eine Pille, wo MDMA drin ist, aber vielleicht auch andere Wirkstoffe. In dieser Tabelle seht ihr neben Ecstasy Molly Emma noch weitere angebliche Slangwörter, von denen ich nur eh kenne. Herzlichen Glückwunsch an Jody und Revi. Ihr habt die meisten Fragen richtig beantwortet und seid damit die Gewinner von... Wer wird Drogenmillionär? Danke auch an die anderen Kandidaten und abonniert deren Kanäle. Auf Tubos Kanal sollte bald ein Serienquiz mit mir kommen. Falls es noch nicht draußen ist, schaut jetzt das Video, in dem ich gestrecktes Gras in Holland kaufe oder das Video, über den Ihr glaube, dass kristallines MDMA angeblich reiner ist als Ecstasy-Pillen.